Kennt ihr das auch? Ihr seid im Urlaub und nach und nach fällt euch auf, dass ihr was zu Hause vergessen habt? Ihr hattet vielleicht sogar eine Checkliste, auf der ihr alle Dinge abgehakt habt, von denen ihr dachtet, dass ihr sie im Urlaub braucht. Jetzt im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass noch ein paar andere Dinge im Koffer praktisch gewesen wären. Zum Beispiel die Einweg-Unterwasserkamera, mit der ihr beim Schnorcheltrip einzigartige Unterwasserfotos hättet schießen können. So oder so ähnlich verhält es sich manchmal auch beim Recherchieren in Datenbanken oder Katalogen. Man denkt, man wüsste, mit welchen Suchbegriffen man am besten zu seinem Thema recherchiert. Man gibt einige Stichworte seines Themas in den Suchschlitz der Datenbank ein. Damit erzielt man auch einige passende Treffer, aber gleichzeitig entgehen einem diejenigen interessanten Publikationen, in denen die verwendeten Stichworte nicht im Titel, Abstract oder Gesamttext vorkommen. Über Wasser kann man mit diesen Stichworten sozusagen viele Dinge erkunden, aber die Unterwasserwelt bleibt uns hiermit verborgen. Man kann in Datenbanken und Katalogen einfach nach bestimmten Stichworten zum Thema recherchieren, analog zum spontanen Packen des Koffers. Eine bessere Option ist allerdings das Recherchieren mit sogenannten Schlagworten. Alle Publikationen in Datenbanken und Katalogen wurden nämlich inhaltlich erschlossen, das heißt, ihnen wurden bestimmte Schlagworte zugeordnet, die diese Publikationen inhaltlich beschreiben. Innerhalb einer Datenbank oder eines Katalogs werden diese Schlagworte einheitlich verwendet, so man mit einer Recherche nach diesen Schlagworten auch wirklich alle für das eigene Thema relevanten Publikationen findet. Am besten schaut ihr vor der Recherche in einer Datenbank, ob es einen datenbankspezifischen Thesaurus gibt. Hier könnt ihr Stichworte eingeben und bekommt passende Schlagworte angezeigt, die in dieser Datenbank für diesen Begriff verwendet werden sollten. In so einem Thesaurus werden euch außerdem Ober- und Unterbegriffe und verwandte Begriffe angezeigt, die euch bei der Recherche ebenfalls helfen können. Zum Beispiel, wenn ihr das Thema weiter erweitern oder eingrenzen möchtet. Am besten legt ihr eine Tabelle an, in der ihr alle Schlagworte, die zum Thema passen, systematisch dokumentiert. Jetzt steht eure Recherche nichts mehr im Wege und ihr könnt in die schillernde Themen unter Wasserwelt eintauchen.